Einer sehr großen, stetig steigenden, nicht nur in der Lebenswelt von jungen Menschen, sondern auch gesamtgesellschaftlich betrachtet, also mit dem Einzug von E-Sports in die, in die Sportszene in Österreich, mit ähm, der Aufnahme von gewissen Spielen in, als Kunst und Kultur in Museen, sieht man auch, dass äh, das ist, äh, Medium immer mehr in der Gesellschaft ankommt und anerkannt wird. Ähm, die Gym-Studie. 2017 besagte, dass 97% der männlichen Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren gerne Videospielen, zumindest teil teilweise gerne Videospielen in ihrer Freizeit. Das heißt, wir haben 3% Nichtspieler bei den männlichen. Ähm, in Schulen, meine persönliche Erfahrung ist, dass auch die Mädels, die weiblichen Schülerinnen sehr gerne Videospiele spielen, ähm, nur dass das Genre dann meistens ein bisschen anderes ist. Ja? Also Die klassischen Ballerspiele sind dann eher für männliche Jugendliche interessant und Mädels sind dann meistens auf die Casual Games, also auf Puzzle-Spiele kleinere Spiele äh, fixiert.